Willkommen zurück Reisende. Wir befinden uns wieder in Kosmotium. Wir befinden uns jetzt hier wo der Raumstation, die gerettet werden soll. Da werden wir uns jetzt mal nähern. So wurde schon gut beschädigt, also das ist ein Flieger oder? Nee, eine Station, okay. Einzige, die einzigen Flieger sind... Oh, es gibt nur einen, okay. Hm. Ja, wir schießen am besten erst auf die ganz große hier. Ich weiß noch, bis zum Energiekern kommt durchgekommen, dann möchte jetzt das Schiff hier zerschossen werden. Der hier ja nur abhaut. Einfach auf die Kommandobrücke schießen. So. Schießen wir jetzt auf das Triebwerk. In der Hoffnung, dass er nicht wieder abhaut. jetzt hier hin, punkten die an. kommen ein bisschen Bargeld. Also. Das bringt uns hier alles nichts mehr. Kriegen wir hier noch Personal? Nein. Können wir irgendwas verkaufen? Ah, das behalten wir mal lieber alles. Gehen wir zu den anderen Schiffen. Ich habe das mal hier zur Station geschickt. Also zu dem Friedhof. Und zwar damit wir die hier. Oh, können wir immer noch nicht. Können wir noch nicht umbauen. Dann muss der hier mal ein bisschen sammeln. Ja, Stelle ich mal dahin und sammle den Kram mal ein. Ja, jetzt nehmen wir die Station einfach mit. Ist natürlich auch intelligent. So. die mal ein bisschen hier unten einsammeln. Gucken, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können. Na, ja, können wir nicht. Dann müssen wir was verkaufen. Hier, dann die Teile. in Stahl. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Das ist echt nicht einsammeln. Können wir die Station eigentlich übernehmen? Oder nur Piratengruß? Nee, nur Piratenstation kann man übernehmen. Jetzt können wir da was einsammeln. Das ist ja gut. Wie sieht das hier unten aus? Wir brauchen unbedingt viel mehr Kuh. Was haben wir denn jetzt hier? Weil die aus diesen Lasern mitarbeiten. Könnten wir irgendwas? Ne. 1600. 24 verkaufen. Alles von der Station abbauen und dann der Station verkaufen. Gut, dann müssen wir mit dem Schiff dann ins nächste System springen. nur mal schauen, ob wir ja, wir haben kein Personal. Wir können auch nicht Schilder an die Seite hier noch machen. Weil uns das Personal fehlt. Empfohlen sind jetzt schon 229. Hat der vielleicht Personal, was er uns verkaufen will? Nein, fehlt uns der Ruhm. Äh, Ruf. und dann direkt wieder verkaufen aber wir springen erst runter dann können wir die kleine station da upgraden bei dem Friedhof wie viel hat er jetzt gesammelt ja ein bisschen dann lagern wir das hier alles zwischen bei dem wir ein neues personal haben und die dann alle auffüllen können mit personal Weil hier gibt es ja sehr viele ressourcen die wir abbauen können nur wir brauchen halt sehr viel personal dafür ist der fertig jo. Ja, warum geht das nicht ach der will da hinspringen wir da hinspringen. So viele Ressourcen die wir liegen lassen müssen. ja mal so rumdrehen. Können wir das Ding jetzt aufrüsten? Können wir. So, muss das. Ein bisschen Verteidigung wäre eigentlich noch gut. So, und dann... So. Oh, mehr Kommandoräume. Hm, schade. Äh, müssen sie erstmal zwei tun. Jetzt ist eine Waffe nicht besetzt, aber naja. Jetzt sollte das erstmal funktionieren. die hier auch ein bisschen mehr schützen. Der könnte ja hier weiter Kram einsammeln. Nee, erst Ressourcen übertragen. Das war an ja das Schiff. Das alles hier. Die Stahl behalten war, Das auch zum Abbauen, also erweitern. Einmal übertragen und dann kann der hier weiter sammeln. Oder wenn wir in ein anderes Gebiet springen, vielleicht den hier dann erstmal zurückschicken zur Raumstation. die Verteidigungssysteme, ist jetzt die Frage glaube schon oder ja so dann können wir mit dem hier dann ins nächste System springen ja springe am besten in das da müssen wir nur gucken wo die Barke dafür ist da. Hm. Ah, super. Ich hier noch ein Pirat was von uns. Sich in einer Natur so, zerstört erstmal einsammeln, wir haben ja wieder ein bisschen Platz reparieren können wir, nein können wir nicht vielleicht gleich Oh, uh, jetzt. Einsammeln und dann ab ins nächste Gebiet. anderen bleiben hier. So, hoffentlich gibt es jetzt hier noch Ruhm. So. Da ist eine Station. Auf dem Weg dahin, Ah ja. War ja klar. Es gibt hier ein Zielgebiet. So, direkt mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. sehr viel Antriebe ja einfach mal Lackbatterie So schießen wir es halt in die Mitte wieder zwei überlappende Schilder da Hey, das ist so, also auf jeder Seite hat er komplett. So. Können wir da noch was einsammeln? Ich werde mitnehmen, gucken wir paar reparieren müssen. Oh, müssen wir gar nicht. Also, wir müssen dann hier runter nach Quests gucken. Sind wir fertig? Scheint so. Hm. So, dann zur Station. Ah, da ist wieder einer. Ach, der haut wieder ab. Könnte ja wohl nicht sein. Also, wir brauchen unbedingt noch. Mehr Antriebe oder vielleicht reicht sogar dann, wenn wir genug Personal haben. Uiuiui. Ah, nur ganz kleine Schiffe. So. Beide zerstört, da kommt ein größeres. Das hat wieder Raketen. Und versucht wieder abzuhauen. So, da ist der vierte. Das waren ja auch nur kleine Schiffe. Die größeren haben wir jetzt ja noch gar nicht gesehen. Wer weiß mit was die auf uns schießen. Was wollen die denn? genau wir ganze Crew raus. So. Uh, wir können was reparieren. Wir können schon wieder nichts mehr einsammeln. Hier liegt so viel rum, dann müssen wir uns mal eine Markierung setzen. Scheinbar haben wir schon ein bisschen Ruhm bekommen, nur weil wir Richtung Station fliegen. Also scheint es etwas Ruhm zu geben in dem hier. Bis 610. Oh, cool. Eins haben wir schon geschafft. Oh, bis 840 oh, und bis 1170 ah, das ist doch schön dann können wir doch hier ein bisschen bleiben und aufwerten also es gab auch direkt 32 Crew. Hm, er hat 4000 aber verkaufen aber ah, wir haben keinen Platz oder also. naja Also der hat gut Ressourcen ja. hier. Äh, was soll ich oh, diese Schiffe. Äh, schade, dass wir es nicht da schießen dürfen. So, wo sind die? Aufgaben? Hier unten alle, okay. Die Piratenbasis werden wir nicht jetzt machen. Wie sieht denn das gut nicht aus? Aber das sieht doch schon mal schön aus. Da ist keine drin, da auch nicht. Ah doch, okay. Dann müssen wir mal überlegen, dass wir irgendwie hier sind so viele. Dann werden wir daraus rot machen. Damit wenigstens ein bisschen was bedient ist. Sollte das erstmal hier sitzt jetzt noch keiner und da machen wir das hier rot? Ja, jetzt sieht es doch so weit ganz gut aus. Ja, warum ist denn? alle leer. Der geht nur in die betten hier. Jetzt ist da ja vorne gar nichts mehr besetzt. Auch bis eben noch. Oh, das ist doch. Könnten die jetzt mal die Waffen da oben besetzen? eine Flak nicht bemannt und hier oben die beiden Kanonen und die beiden Flaks also, wie viel sitzen in so einer Flak? Drei Leute hier ist aber keiner in dem Zimmer hm. also hier sind sechs da müssen wir echt noch machen wir sind jetzt gelaufen? und ja noch eins gut die Flachsen bemannt fehlt nur die Kanone und der eine Bergbau Laser Also zwei Leute bräuchten wir. Wir haben aber kein kleines Bett mehr, das grün ist. Oh doch, hier. So. Da war noch einer drin, okay. Ja gut, eine Kanone fehlt jetzt. Das wird wohl hoffentlich jetzt am Anfang noch nicht so schlimm sein. So, hast Ja, also das mit der Piratenbasis lassen wir erstmal. Umbauen können wir ja leider auch noch nicht. Aber das wird sich in dem Gebiet ja ändern. Wir können ja sehr viel Ruhm hier bekommen. Bis 1100, weiß nicht, 20, 150, irgendwie so. Das heißt, wir können komplett Personal bekommen. Also das ganze Personal voll bekommen und dann ein Stück breiter und hier noch Schilde und ein bisschen Abwehr noch und da ja auch ein bisschen Angriff. Was zum Henker? Was hat der denn auf uns geschossen? Ha. Schießen wir erstmal da drauf als wir noch schießen würden. Jetzt dreht der sich immer noch. Schaden. Okay, oh. der ist ja überall hin verstreut. Ach, wir können wieder nichts einsammeln. Wir dürfen uns jetzt aber auch nicht zu groß bauen, da noch Personal fehlt. Weil sonst könnten wir auch noch Lager einbauen, aber dafür müssen wir uns ein bisschen vergrößern. Und dann ist wieder Abwehr und Angriff eine Sache. Jetzt mal umspringen. Immerhin habe ich es auch eigentlich halt vier, aber trotzdem. Bisschen nervig. Wo wollen die hin? Dann diesmal Munition. Haben wir genug? Oh ja. ja. Da muss aber keine Munition hin. Also wir oh Was ist denn? red ich nur nicht und greif an. Nein. Oh Gott, hat er viele Schilde. Oh, wir sind jetzt nennenswert. Können wir doch wieder nichts von... Ja. Ja, das ist doch ein Kack. Schilder werden aufgetankt, gut. Hier liegt mir so viel Kram rum, dass wir nicht einsammeln können. Aber da ist wieder ein Schiffsfriedhof. So. Also die haben jetzt allesamt sehr gut Schilder. Wie es scheint. und brauchen wir auch unbedingt noch ein paar mehr dass man die Kleinen nach hinten bauen kann und die Großen nicht. Schon eine Frechheit. Hm. Das ging ja einfach. Hä? Ja, wir brauchen unbedingt noch mehr ähm, Schilde. Zwei reichen nicht die überlappen zwar und hier sind drei kleine aber trotzdem scheint das ja nicht zu reichen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da ist einer und da sind drei. Ach, da kommt freiwillig. Das ist ja schön. Hier geht es ja richtig zur Sache in dem Gebiet. Der hat wiederum gar keine Schulde. Der ging ja gut schnell kaputt. Da kommt direkt der Nächste. Da ist auch noch einer. Also hier ist aber viel Kram. Ja, Schlimm, dass hier gar keine Schilde sind an den Seiten. Mhm. Sind noch alle tot? Ah, hat nur gedauert. Irgendwas einsammeln. Ja, also das können wir auch direkt vergessen. Was ist da ein unbekanntes Signal? Kopfgeld. Okay, dann wollen wir noch da. Wir machen jetzt erstmal die Mission. Um rumzubekommen. Für Angestellte. Okay, das sind aber sehr viele. Ja, aber nur so ein kleines Schiff. Der andere, da. Also diese kleinen Schiffe sind nervig. Da ist ein größeres. Oder auch nicht. so unbekannter Kontakt ach warte ist auch einfach nur ein anderes Schiff ja so hier gibt es wieder ein Kopfgeld und Ruhm oh, schon wieder so viele viele aber sehr klein Cool, wenn ist das kaputt gegangen? ich drauf geachtet. So. Also irgendeins von denen wird ja wohl ein großes Schiff sein. Was ist denn da? Hyperraumpark. Ah, und der möchte sterben brauche ich ja nur sagen. Das ist größer? Hm. Ja, also zwei Schilde, ganz viele Kanonen. Erstmal auf den Antrieb schießen. so viel Munition. Aber wir brauchen echt mehr Schilde. Na gut, in den Kanonen sitzt schon wieder gar keiner. Da ist doch einer. Warum zum Menker? Geht er dann nicht einfach da oben in eine Kanone rein? Oh, wir werden angegriffen. Von wo? Von da? Oh drei. <lacht> ja, dann schießen wir auf den da. Ja, und du schießt auch auf den, gute Idee. Der hat Raketen. So ein Trümmerfeld sich bewegen ist aber auch schwierig. Was hat der? nur vier Kanonen. Wir bauen uns aber gut Schaden rein. Nicht die einzelnen, sondern die Masse dann, die uns den Schaden macht. Und wir können davon nichts einsammeln. So müssen wir ganz schön oft reparieren. Wir müssen unbedingt mehr Personal und weiter ausbauen. So viel Kram, den wir nicht einsammeln können. Ach, eine Quest ist noch. Und die machen wir jetzt natürlich nicht. Die Piratenbasis. Die wird bestimmt wieder schwieriger. Die machen wir dann einfach, wenn wir ein bisschen ausgerüstet sind. Also Personal wäre ja schon gut. Was? Ich habe doch auch geklickt ja warum können wir die schilder eigentlich nicht sch schräg bauen das war bestimmt das ganze schiff schräg anfangen oder so ich habe probiert schräge panzerung und daran dann. das ging nicht vielleicht muss ich hier so schrägen baustoff nehmen ganz so Weil ich hatte gedacht, die, so eine Panzerung hier schräge und da dann schräg den Schild dran, aber das klappt leider nicht. Das ich oft reparieren. Vielleicht geht sowas hier. So und dann schräg daran. Aber das habe ich noch nicht getestet. Gut möglich, dass es auch gar nicht funktioniert irgendwas einsammeln so. da ist ein fragezeichen hm. ja dann gehen wir zu dem fragezeichen zu dem rüber und dann zur station unbekannter kontakt übersprung ah. barke das ist auch schon mal gut da ist eine hier ist eine was ist hier Cool, kleiner Reaktor, äh, da schicken wir jetzt aus meinen. Könnte der jetzt rein theoretisch fliegen? denn? denn hin? Hey, wir haben noch irgendeinen eingeschickt. Was ist der denn? Weil keiner die Antriebe macht, ne? Ja. Schade. Oh, Wir brauchen einen da, der sich bewegt. Hm, bestimmt noch 3-4. eigentlich funktioniert. Es sitzt ja nur keiner an Kanonen, aber das mir ja egal. So. Raumstation. Und ab. Hm, beide bewegen sich, das ist auch schon mal schön. Und... Der ist auch. War schnell. Gut viele Waffen. Keine Ahnung, was wir mit dem machen. So. Station rufen. Zahlung, Zahlung, Zahlung, Zahlung, Zahlung. Station retten. Es würde uns noch Ruf geben. System und eine andere Station retten. Sonst auch noch oben. Oh, uh, wir können 53 Leute anheuern. Mal was denn Verkaufen? Oh, eigentlich nicht, weil wir müssen ja immer reparieren. ist auch noch welche drauf mhm. also wie viel haben wir jetzt hier 156 wird ja langsam also die waffen sind alle bemannt die maschinenräume auch das ist doch gut ist jetzt hier oben eigentlich mal eine in Nur in den beiden hier. Wie seltsam der das befüllt. Aber naja, es sitzt überall wer drin, die müssen halt von unten laufen. Aber das kann man auch später noch ändern. Also wir hätten noch ein paar. Wie viele sind da? Hier, da sind zwei. Wir könnten ein Stück breiter bauen und irgendwie hier noch Schilde rein. Genug Leute, die, die Schilde versorgen hätten, war. Ist nur die Frage. Hm. Lassen wir die Antriebe so, machen nur die Panzerung und die Verteidigung nach außen. Und dann irgendwann halt... Dass die Antriebe innenliegend sind, wäre schon gut. Ne? Können die uns die nicht immer zerschießen. Mal gucken. Und ob wir irgendwie da genug Geld für hätten. Dann wird das hier. Drei, vier. 5, sechs. Vielleicht. Schilde. Ist echt ärgerlich, dass die so weit auch außen müssen. Brauchen an den Seiten ja auch Schilder. Was denn, wenn wir... So. und dann noch dahinter kleine wie weit reicht das denn so würde auch gehen ist noch die Frage sind sie dann noch an ja, ich habe Spiegel nicht an war ja klar so ein Mist Drei. Sechs Stück. spiegeln an. Ja, gut. Und hier könnten wir ja auch Star machen. noch vielleicht hier noch ein Schild, so. Und dann nicht hin das so machen da kommen wir jetzt auch nicht hin Dann können wir die doch noch ein stück nach vorne verlegen so sind sie noch also ja, sind sie mehr in den schilden aber so würden sie weiter seitlich schießen können. Dann machen wir so Korridor. Panzerplatte. mal. Okay. Crew haben wir ja genug. Also Crew-Quartiere. Oh, empfohlen 249. Hm. Dann stellen wir am besten. hier noch eins rein. So. So. Hier dann so rum Panzerplatten und noch Flugabwehr. Ja, da brauchen wir ja immer wieder einen Gang. das eigentlich ein weiter innen so dann kommt hier ein, ein gang hin ja. Ja, geht gerade so noch. Und der, ja. ja. Hier könnte noch eine Reihe davor. warte dann muss er wieder hier. mal oben wenigstens schon Ist die sache die auch ein schussradius schilde wenn die großen aufhören dann haben wir hier noch die kleineren hier auch dann müssen wir unten nur dann auch noch breiter irgendwann größer Wie sieht denn das jetzt gewichtstechnisch aus ja. keine ahnung weil der antrieb nicht beisteht so Bett hier machen wir, das neue das wir gebaut haben, jetzt nur die Frage ist der, der Kern ist nicht weit, also zu weit entfernt oder? Ist noch oh ja, hier ist rot. Wir hätten aber genug Energie. Hm. Ich hätte jetzt eigentlich keine Lust hier noch einen Raptor hinzuknallen. das aber noch ein nach außen. Damit wir hier noch eine Reihe Panzerplatten können wir nicht wegen dem Gang. Da müssen wir hoffen, dass es hält. Sonst schießen die uns direkt auf den Reaktor. Hey, wo, ist unser, wo ist unser Schiff hin? So, Energie haben wir. nochmal gucken. Crew oh, konnten wir keine mehr kaufen. Aber Quests konnten wir jetzt noch machen. In dem Gebiet hier. Da ist ein Signal. Da ist eine Station, die wir retten müssen. Und hier auch. Ja, die Piratenbasis ist natürlich schwieriger. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen umgebaut. Vielleicht klappt das ja mit den Schilden dann. Ernsthaft. Die großen gehen schon wieder nicht. Oder doch da. Und warum gehen. Die werden hier angedeutet. Und hier. Warum ist unser grüner Kreis auch so? Nicht rund. Liegt das vielleicht brauchen wir. Dieses Sensor-Ding? Aber also da kann ich. Ja, haben wir noch nicht freigeschaltet. Kostenlos. 8000. Oh ja, wir sind ja mal gerade nicht pleite. Das ist auch schon mal gut. Aber haben wir dafür überhaupt irgendwo Platz? Großes Niel. und Energie braucht das Ding. Oh ja, Dann gehen uns ja Lagerflöten. Das ist zu weit von der Energie entfernt. Oh, das spinnt doch. Also man könnte Türen reinbauen, das geht ja schon mal. Aber wie viele Größe 3x3 Meter, Q erforderlich 4, 8 Kommandopunkte, Radar 2400 Meter, Q Geschwindigkeit 50%, also werden die dann langsamer oder schneller? Aber hier nervt er rum, dass die Energie zu weit weg ist. Ich habe aber woanders keinen Platz. Hm. Dann geht das erst, wenn wir hier auch auf die Breit also verbreitert haben. Vorher geht das nicht. nicht anders okay dann müssen wir das von anders mal gucken wegen den sensoren hier und hier zeigt er jetzt die schilder an Aber wenn wir hier rausgehen nicht Aha. naja dann werden wir in der nächsten folge die piratenstation hier machen oh, was denn jetzt wir den 66 wenn müssen noch mehr Antriebe bauen wir werden immer langsamer ja wir bekommen so schießt doch mal bitte drauf Guck, wie sieht das bei uns aus. Jetzt ein? Ach ne, wir haben ja das Lager nicht vergrößert. Oder? Doch hier hatten wir ein paar kleine Lager hingebaut. Dann werden wir die Piratenstation in der nächsten Folge machen. Ah, können wir auch noch einsammeln. Cool. also die Piratenstation, die beiden Stationen befreien, dann kriegen wir noch Ruf. Vielleicht auch noch ein bisschen durch also generell Piraten zerstören. Dann können wir noch weiter umbauen. Dass es gleich breit ist und müssen mehr Antriebe einbauen. Vielleicht mache ich mal einen Plan dafür. Aber dafür fehlt uns ja dann wieder ähm, ganz viel Personal. und so und das werden wir erstmal in der nächsten folge alles machen und dann wenn ihr spaß hattet nicht mehr verpasst wollt gerne abonnieren und liken und dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dann